Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um die Corona-Auswirkungen auf die Energiewirtschaft. Ich habe vor einigen Tagen, jetzt sind es schon fast zwei Wochen, schon mal ein Video zu den Corona-Auswirkungen auf die Energiewirtschaft veröffentlicht. Da haben wir uns unter anderem damit beschäftigt, dass natürlich die Isolation, also das Homeoffice zum Beispiel, Auswirkungen auf Abläufe und Prozesse hat. Dass natürlich sowas wie Zählerablesungen nicht mehr passieren, dass sowas wie das Smart Meter Rollout vor Ort nicht mehr umgesetzt wird. Und natürlich, dass man anfängt, als zum Beispiel Netzbetreiber oder Kraftwerksbetreiber, so das zentrale Personal ein bisschen zu isolieren, Arbeitsinseln zu schaffen und die Leitwarten so ein bisschen auch mit Vorräten zu bestücken. Das haben wir uns im ersten Video angeschaut, was ich hier natürlich auch am Ende nochmal verlinken werde. Das Video hat eine ganz gute Resonanz bekommen und jetzt sind natürlich ein paar mehr Tage passiert und ich möchte jetzt nochmal drauf eingehen, was sich zwischenzeitlich getan hat und was sich noch so Neues ergeben hat. Teilweise auch aus regulatorischer Sicht. Nur noch mal ganz kurz zu uns, Energiewirtschaft einfach, wir sind einfach im Homeoffice. Ich habe die letzten Tage ähm, nicht mehr ganz so viel Content veröffentlicht, weil wir gerade unsere neue online kurs fertig machen. Dazu mehr in einem der nächsten Videos. Also keine Sorge, wir sind nicht erkrankt, wir haben nur ein bisschen was anderes. Gerade die letzten Tage gemacht, administrativer Natur und jetzt legen wir wieder richtig mit dem Content los. Also weitere Corona-Auswirkungen auf die Energiewirtschaft, unter anderem haben wir... Eine ganz interessante ähm, regulatorische Auswirkung. Ähm, es gibt ja, wie wir wissen, in Deutschland Ausschreibungsverfahren für die Förderung von zum Beispiel äh, erneuerbaren Energienanlagen, ähm, äh, gemäß dem EEG. Aber genauso gut gibt es auch die Ausschreibung für die Förderung von KWKG, kraft wärme äh, äh, anlagen Das ist äh, ja seit einiger Zeit äh, so ein typisches Ausschreibungsverfahren, wo man dann also Angebote abgibt und die besten Angebote bekommen den Zuschlag und genau die mit dem Zuschlag bekommen dann Förderung als Subventionierung praktisch über EEG und KWKG. Es ist so, dass diese Zuschläge dann auch bedeuten, dass man eine Realisierungspflicht hat. Man muss die Projekte dann also auch tatsächlich umsetzen. Jetzt haben wir natürlich aktuell solche Ausschreibungen schon ähm, kürzlich ähm, abgeschlossen, dementsprechend gibt es Zuschläge. Jetzt müssten die Zugeschlagenen eigentlich auch loslegen, die Projekte zu bauen, also zum Beispiel die Windkraftanlagen nach EEG zu bauen oder die, die Blockheizkraftwerksanlagen nach, nach KWKG ähm, zu bauen. Und das geht jetzt natürlich nicht. Und damit hier ähm, keine, keine unnötige Verzerrung und Verschlechterung des Marktes herbeigeführt wird, hat die BNSA beschlossen, das verlinke ich euch dann auch unten, ähm, die, die Info dazu zumindest, dass ähm, zumindest die... Gewinner dieser Ausschreibung aktuell nicht öffentlich gemacht werden, weil die Umsetzungsfrist zur Realisierung des Projekts beginnt erst ab der Veröffentlichung des Zuschlags. Das heißt, wenn im Internet steht, wer den Zuschlag bekommen hat, fängt die Frist an zu laufen. Solange man diese Veröffentlichung im Internet nicht herbeiführt, fängt die Frist nicht an zu laufen. Dementsprechend bekommen die Teilnehmer von diesen Ausschreibungsverfahren EEG, KWKG und Co. die Information, ob sie gewonnen haben oder nicht. Aber es wird nicht veröffentlicht. Ja, also man selbst bekommt die Info, ja, du hast gewonnen oder hey, du hast nicht gewonnen bei der Ausschreibung. Aber die Gesamtinformation an die Öffentlichkeit, die kommt nicht und dementsprechend laufen keine Fristen und dementsprechend müssen die ähm, Realisierungen jetzt nicht während der Corona-Krise umgesetzt werden, was schon mal ein ganz kluge, kluge Ansatz, kluge Variante ist. Ein paar andere Auswirkungen, die wir jetzt aktuell haben, ähm, natürlich sowas wie Veranstaltungen. Veranstaltungen werden abgesagt. Das ähm, ist einerseits interessant zu beobachten bei zum Beispiel Hauptversammlungen von den großen ähm, Energieversorgern, von den Konzernen, aber auch von Stadtwerkekonzernen. Die müssen sich ja als Aktionärsgesellschaft, als AG zum Beispiel jährlich oder wie auch äh, wie oft auch immer geregelt ist äh, zusammensetzen in einer Hauptversammlung wo auch alle Aktionäre kommen können die Investoren kommen können und zum Beispiel wurde die Eon Hauptversammlung Eon vom größten Konzern überhaupt ähm, vom 13. Mai erstmal auf Mitte Juni verschoben und aktuell wird geprüft inwieweit man die auch komplett online abhalten könnte das ist prinzipiell möglich, auch nicht ganz unüblich, aber noch nicht überall so verbreitet. Und aktuell hofft man darauf, dass noch so ein paar rechtliche regulatorische Rahmenbedingungen geändert werden, damit eine Hauptversammlung auch ohne jegliche Anfechtungsmöglichkeiten auch online stattfinden kann. Ähm, mal gucken, ansonsten äh, ist sie zumindest erstmal bis auf Mitte Juni verschoben. Wir gehen mal nicht davon aus, dass wir Mitte Juni schon wieder äh, komplett äh, befreit sind von den Corona-Plagen. Dementsprechend mal schauen inwieweit das äh, stattfinden wird. Ganz andere Sache, sowas wie äh, natürlich auch Messen und Konferenzen, wir hatten jetzt abgesagt, unter anderem hat es die Hannover Messe erwischt, die natürlich auch einen immer äh, riesigen ähm, Anteil von erneuerbaren Energien oder allgemeinen Energie Bereichen hat, also ich glaube fast ein Fünftel der Hannover Messe, oder das ist eine riesige Messe, ist das Energiethema und da war ich jetzt auch schon ein paar Mal gewesen. Ihr findet ja auch als eins meiner allerersten Videos auf diesem Kanal einen Bericht von Hannover Messe 2019. Um, und das findet einfach nicht statt. Hannover Messe ist abgesagt, wird dieses Jahr so erstmal nicht stattfinden. Mal gucken, ob es nochmal irgendwie anders organisiert wird, aber wahrscheinlich setzen wir einfach das ganze Jahr aus. Das ist für die Aussteller natürlich ziemlich äh, Mist, aber ist klar, wie soll man es anders machen? Und anderem ist auch die Intersolar, die äh, mit ihren äh, Schwestermessen als das Smarter E Europe ähm, stattfindet, in München äh, jedes Jahr. Die ist jetzt auch abgesagt worden, auch nochmal ganz schade, weil das eine riesige Messe ist, auch eben rund um Energietechnologien und Co., also das ist durchaus ein äh, nochmal relevanter Punkt, auch für die Aussteller gewesen, findet nicht statt, ist klar. Ja, was kann man sonst noch so sagen? Ähm, ich hatte schon erwähnt, der Smart Meter Rollout ist natürlich ein bisschen äh, runtergefahren. Ähm, natürlich sind Ablesungen runtergefahren, aber das sind ja nicht die einzigen Punkte, bei denen aktuell so ein Zugang zu den äh, Zählern ähm, zu erwarten ist, sondern natürlich auch ganz einfach sowas wie... Eichfristen. Eichfristen von Zählern. Und äh, wenn eine Eichfrist abläuft, muss ein Zähler oder zumindest die Charge des Zählers nochmal geprüft werden und dann kann man sagen, dass der Zähler äh, immer noch gut ist, kann wieder eingebaut werden und die ganze Charge kann äh, ab einer gewissen Quote auch einfach äh, weiterhin drin bleiben. Ähm, diese Fristen werden jetzt gerade... Ausgesetzt bzw. Die, die Prüffrist wird verlängert bis grundsätzlich Mitte 2021. Also die, ähm, die Eichfristen, die jetzt Ende 2020 praktisch fällig wären, die werden verlängert bis Mitte 2021, erstmal um ein halbes Jahr, das ist schon mal ganz okay, das kriegt man dann hin. Und noch ein ganz anderer Punkt, die Marktraumumstellung im Gasbereich. Wir haben ja teilweise in Deutschland, vor allem in Nordwestdeutschland, noch L-Gas gehabt. Und haben ja eine Gesamtmarktraumumstellung auf H-Gas. Der Unterschied ist vor allem im Brennwert. L-Gas ist low und H-Gas ist high, hat also einen höheren Brennwert. Und dafür müssen natürlich auch Gerätschaften umgestellt werden. Einerseits auch die Konsumgerätschaften, sowas wie der Ofen. Der Gasofen muss oder Gasherd muss, muss eine andere Technologie teilweise haben oder einen anderen Anschluss. Aber genauso gut natürlich auch die gesamte Gasinfrastruktur zu Hause. Und auch das wird jetzt natürlich aktuell nicht mehr zu Hause ähm, gemacht, weil die Monteure, die Techniker, die möchte man nicht mehr ähm, in den Kundenbesuch schicken, ist klar. Dementsprechend wird auch diese sich ein bisschen verzögern, diese Marktraumumstellung. Mal schauen, inwieweit da noch die gesamten... Ähm, Umsetzungsfristen, weil das soll ja auch 2021 komplett stattfinden, also auch äh, regulatorisch komplett stattfinden, ähm, ob das so kommen wird, mal schauen. Ähm, weitere Sachen, ähm, was die Quarantäne so angeht, unter anderem, ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass äh, so die Leitwarten und Co. ein bisschen isoliert werden. Mittlerweile gibt es auch einige Videos online und also Beispiele, wo also ähm, aus den Kraftwerken heraus mal so, so Selfies veröffentlicht werden. Ja, wir sind jetzt hier, ähm, zum Beispiel Wien Energie hat das gemacht, äh, ist bei der Süddeutschen Zeitung zu sehen, wo äh, praktisch 50 Mitarbeiter äh, in, die Kraftwerks, äh, in, in das Kraftwerksgelände umgezogen sind und dort praktisch ja kaserniert sind, die wohnen dort mit, mit Vorräten und sind halt komplett in Quarantäne, damit die ja, die Kraftwerke, die Netze und so weiter noch ordentlich laufen können. Das ist jetzt relativ oft so. Ich habe das auch von anderen Stadtwerken in Deutschland gelesen. Das kann man also online gut nachverfolgen. Vielleicht habt ihr es von eurem Stadtwerk oder eurem Energieversorger auch auf Facebook und Co. mal an euch vorbeifliegen sehen. Das ist natürlich notwendig, damit dort der Kraftwerksbetrieb auch weiterhin stattfinden kann. Und damit wir eben auch nicht in die ganz schreckliche Situation kommen würden, dass wir während dieser enormen medizinischen und krankheitstechnischen Probleme eventuell auch noch einen Stromausfall hätten. So wie es aktuell vorgegangen wird, ist davon auszugehen, dass diese Gefahr nicht wirklich ähm, gestiegen ist. Na, also die Versorgungssicherheit in Deutschland ist immer noch enorm hoch, auch genau wegen den Maßnahmen, die jetzt aktuell dort vorgenommen werden. Ganz ganz gut und dementsprechend auch keine Sorgen. Ich hatte schon mal erwähnt, dass zum Beispiel auch die Sperren zum Beispiel nicht mehr vorgenommen werden bei Endkunden und andere natürlich auch, weil man den Monteur nicht zum Endkunden schicken will, aber eben auch, weil natürlich die Leute zu Hause sein müssen und gewisse Hygienemaßnahmen durchführen sollen, da kann man natürlich denen nicht den Strom sperren, wenn sie gerade nicht zahlungsfähig sind. Es geht sogar ein bisschen weiter, dass aktuell so ein paar Stadtwerke und Energieversorger sich neue Wege überlegen, wie man jetzt eigentlich die Zahlung organisieren könnte, ob man jetzt also einfach nur eine Stundung macht oder ob man sowas wie Ratenvereinbarungen noch leichter macht oder ob man auch ein paar andere alternative Wege findet. Vielleicht seid ihr ja auch von eurem Energieversorger darauf hingewiesen worden, dass es da grundsätzlich neue Wege gerade gibt oder ihr, ihr, ihr arbeitet selbst bei einem Stadtwerk und seid mittendrin, da Wege zu finden, wie man mit diesen Kunden umgehen soll, denn natürlich bedeutet das nicht nur, dass man jetzt nicht mehr die Einnahmen von den Endkunden für die Stromrechnung bekommt, das bedeutet natürlich auch, dass man trotzdem weiterhin die Umlagen und Abgaben und Entgelte weiterreichen muss als Energieversorger. Die Stromnetzbetreiber kriegen trotzdem immer noch ihre Umlagen und Entgelte und äh, Abgaben weitergereicht, die auch teilweise immer noch weiter an die ÖNBs und Co. gehen. Ähm, das bedeutet natürlich im Zweifel einen Liquiditätsengpass beim Energieversorger und da haben wir auch noch so, ein kleine, so eine kleine Stelle, wo ich darauf hoffe, dass demnächst auch nochmal der Gesetzgeber reagiert und sagt, wie eben genau die Versorger da jetzt die Regelung bekommen, dass praktisch ja nicht nur... Der, der Zahlungseingang von Endkunden ein bisschen einfacher äh, geregelt werden kann oder vielleicht auch wirklich ausgesetzt ist, aber wie man dann eben trotzdem zu dem Geld kommt, was man ja mindestens an den Netzbetreiber weiterreichen muss. Also da müssen wir mal schauen, wie man das vielleicht noch weiter gut regulieren kann. Na, weitere Sachen, die sich so ergeben haben... Um, ja, ich hatte auch ein Video zu Philipsbock gemacht, dem Kernkraftwerk, was zum 31.12.2019 dann praktisch ähm, ja außer Betrieb gegangen ist. Dort sollen ja dann auch praktisch die nächste und zeitnah die ersten Abbau- und Abbruch- und Abrissarbeiten starten. Und unter anderem war für Mitte Mai, würde ich meinen, ähm, zum Beispiel eine Sprengung von, ähm, oder eine erste Teilsprengung von einem der Kühltürme ähm, angedacht. Kann das natürlich nicht stattfinden. Mal schauen, wie sich das weiter ähm, entwickelt. Das Interessante ist dort natürlich, das sind Milliardenkosten. Jeder Tag, der da praktisch ähm, einfach vergeht, wo man den Abbau nicht weiter umsetzen kann, sammeln sich weitere Kosten an. Ja, das ist natürlich auch nicht so schön. Ähm, gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Äh, was passiert noch so? Ja, es gibt gerade einige Meldungen, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass äh, es in Deutschland einen Verbrauchsrückgang gibt. Natürlich, weil die Industrie ganz schön zurückgeht, weil so viele viele ähm, Industrieanlagen, äh, viele Werksteile und so weiter einfach stillstehen. Und äh, der jetzt gesteigerte ähm, Homeoffice-Stromverbrauch zu Hause, das ist ja nichts im Vergleich zu Industrieanlagen. Und dementsprechend ist es so, dass wir dadurch theoretisch gerade unsere CO2-Ziele und Klimaschutzziele erreichen, weil wir einfach weniger Energie verbrauchen, ist aber natürlich nicht damit zu verwechseln, dass wir gerade irgendwie besser mit Energie umgehen würden, sondern einfach nur, dass wir insgesamt weniger Energie verbrauchen. Deswegen ist die Klimabilanz gut. Das heißt aber noch nicht, dass wir alles richtig machen. Ganz anderer Aspekt davon, wir verbrauchen viel weniger Strom, es gibt viel weniger Nachfrage. Der Großhandelspreis von Strom an der Börse und Co verändert sich dadurch natürlich auch enorm, weil es einfach weniger Nachfrage gibt, kann auch nicht unbedingt der Preis steigen. Also es ähm, ist es auch sehr, sehr spannend, aktuell zu verfolgen, wie sich der Strompreis so entwickelt. Ich werde in der nächsten Zeit, wenn wir ein bisschen mehr Zeit vergangen haben, äh, werde ich mal eine kleine Analyse dazu veröffentlichen, werde ich euch das mal zeigen, wie man sich sowas genau anschaut, wie man das, noch äh, welchen Portalen man das sehr genau verfolgen kann und wie das mit dem Verbrauch und dem Angebot äh, zusammenhängt. Es also ist auf jeden Fall super spannend, sich anzuschauen, wie das aktuell ähm, schwankt und was dann noch in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird, wenn der Industrieverbrauch weiterhin so vergleichsweise niedrig bleibt, wie er aktuell ähm, aussieht. Ähm, was noch? Natürlich, ich hatte angedeutet, dass es ja Prozesse zum 1.4. gibt, ähm, die die Übertragungsnetzbetreiber bekommen. Ähm, ich nehme dieses Video gerade am 31.3. auf, also einen Tag vorher, ähm, bevor es losgeht mit zum Beispiel den rlm Energiedaten, die zum Übertragungsnetzbetreiber geschickt werden sollen, also von den registrierenden Lastgangmessungsgeräten, wo wir schon jede Viertelstunde bei Industrieverbrauchern den Energieverbrauch messen, das wird ab dem 1.4 auch jedem Übertragungsnetzbetreiber zugesendet und damit muss der umgehen, um die Bilanzkreistreue zu überprüfen. Gleichzeitig starten ja auch einige Bilanzierungsprozesse der Übertragungsnetzbetreiber im Rahmen der Marco 2020 für die intelligenten Messsysteme. Und da hatte ich angedeutet, hoffentlich gibt es so eine kleine Pause für die und ich würde das ein bisschen verschoben. Ähm, nein. Nichts davon äh, gehört, aber so ein paar andere Sachen, die ähm, aktuell ähm, verschoben werden. Und unter anderem ist auch im Rahmen der Marco 2020 äh, der verschlüsselte Fahrplanaustausch reguliert worden. Das war eine der Anlagen, einem, ich glaube Anlage 5 oder Anlage 6 von, den, ähm, äh, von der Marco 2020. Ähm, und äh, dieser, dieser verschlüsselte Fahrplanaustausch ähm, sollte eigentlich zum 1. Juli 2020 äh, starten, wurde jetzt freundlicherweise verschoben auf den 1. Oktober 2020 und auch nochmal ganz relevant für ganz viele von euch, wenn ihr Energieversorger seid. Ähm, der, die Einführung des neuen Standardbilanzkreisvertrages war ja zum 1. Mai geplant. Äh, Standardbilanzkreisvertrag Strom. Der, der alte ist, glaube ich, seit 2011, 2013 oder so ist er ja gültig, das ist also schon sehr etabliert. Da gab es jetzt eine neue Variante, die im April 2019 so zur Einführung beschlossen wurde. 1. Mai war der Plan, wurde jetzt durch Mitteilung 1 zum Aktenzeichen BK 6-18-061 der Bundesnetzagentur verschoben auf den 1. August vom 1. Mai auf den 1. August. Das heißt, da haben wir auch nochmal drei Monate mehr Zeit, um die Einführung des Standardbilanzkreisvertrages strom neu ähm, umzusetzen. Vor allem natürlich wegen des Aufwands, der dahinter steckt. Das ist IT-technische Umstellung, das ist regulatorische Umstellung, das sind Prozessumstellungen. Das muss ähm, also wirklich äh, mit viel Aufwand auch gemacht werden. Das ist jetzt erstmal verschoben. Ja, soweit eigentlich zu dem, was mir aktuell am meisten auffällt. Ähm, ansonsten steht die Welt halt so ein bisschen still. Na, also äh, wir selbst sind ja im Homeoffice. Ich äh, bin hier aktuell am meisten bei meiner Freundin zu Hause. Ich bin aktuell vielleicht einmal in der Woche noch im Büro, weil ja gerade auch neue Kollegen bei mir anfangen und ich den ja die Technik fertig mache. Aber ansonsten äh, sind wir hier und das sehe ich halt auch äh, bei vielen anderen Stellen, ähm, man ist halt irgendwie zu Hause und jetzt ist auch die Frage, wie darf man überhaupt noch in großen Gruppen rausgehen und Co. Ne? Da gibt es ja viele Regelungen dazu, in auch den Bundesländern ganz unterschiedlich. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Content wieder produzieren. Ähm, ihr seht zum Beispiel schon mal hier, auch wenn ich im Homeoffice bin, ähm, ich wachse nicht mehr mit der Kamera, denn die ist jetzt an ein Stativ äh, angebracht. Ähm, aber hier seht ihr immer mal mein Mikrofon, was ich noch so äh, ins, ins Bild halte. Das wird schon. Also, ähm, bleibt auf jeden Fall gesund. Ähm, wenn ihr euch gerade zu Hause befindet und auch die nächste Zeit zu Hause befindet und ihr wollt euch mal ein bisschen genauer beschäftigen mit der Energiewirtschaft, äh, wir starten ja jetzt gerade unsere neue Plattform. Dazu gibt es sicherlich... Anfang April, so 2. oder 3. April gibt es dazu ein Video, denke ich mal, werde ich euch das vorstellen. Da haben wir den ersten Online-Kurs schon drin, das ist der anderthalbstündige. Dann kommt hoffentlich diesen Monat auch noch der nächste, der auf 4,5, 5 Stunden ähm, angedeutet ist. Die E-Books kommen dort rein und können dort professionell sich angeschaut werden. Ähm, redet mal mit euren Arbeitgebern, wenn ihr das äh, gerne haben wollt. Ähm, da kann man jetzt auch problemlos mit dem Rechnungsprozess reingehen. Wir haben dort einen, einen deutschen Zahlungsanbieter und alles. Das ist super safe, das ist super cool und funktioniert gut. Ähm, wenn ihr da Interesse habt oder den Bedarf auch seht bei euren Kollegen oder bei euren Mitarbeitern, schreibt uns mal an, dann äh, können wir euch dort den Zugang schnellstens ähm, geben oder auch wartet einfach ein paar Tage, bis wir so, so ein Video dazu veröffentlichen. Soweit zu den Corona-Auswirkungen ähm, auf die Energiewirtschaft Teil 2. Ich werde das Ganze auch nochmal in unserem Podcast-Feed zusammenstellen, ähm, weil auch da natürlich bei Spotify ein paar äh, ganz andere Abonnenten sind als hier bei YouTube. Bleibt uns gewogen. Und bleibt gesund und schaltet das nächste Mal wieder ein, hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.